Vergesst den Ukraine-Krieg, vergesst die Inflation, vergesst den Klimawandel. Die Menschheit hat ein wesentlich größeres Problem. Wenn man sich aktuell Werbung anschaut und vor allem werbende Influencer anschaut, dann gibt es momentan kein größeres Problem als das Trinken. Und damit meine ich das Trinken von Wasser. Ja, Wassertrinken ist momentan das größte Problem der Menschheit. Ich meine, wer kennt das nicht? Man ist jung, gesund und plötzlich fällt einem ein, Mensch, ich habe schon seit 17 Tagen nichts mehr getrunken. Ja klar, das Leben ist unglaublich stressig und dieses nasse Zeug, das ist auch immer so geschmacklos. Ich meine, wie soll man das runterkriegen, wenn die Menschheit doch nur etwas erfinden könnte, damit wir nicht irgendwann alle verdursten. Aber für genau solche existenziellen Probleme gibt es ja den Kapitalismus und besonders schlaue Menschen, die in dieser Wirtschaftsform immer eine Lösung finden. Einige wenige Unternehmen haben jetzt endlich dieses existenzielle Problem erkannt und bieten hervorragenderweise auch gleich die Lösung dafür. Ist im Prinzip wie bei Verschwörungstheoretikern, die ein Problem erkennen und sonst niemand und natürlich haben nur sie die Lösung dann dafür. Aber endlich kommt die Lösung fürs Wasser trinken. Nach zwei Millionen Jahren, die der Mensch schon existiert und nach 40.000 Jahren, die sich der Homo Sapiens schon so schwer quälen musste, kommt endlich die Erlösung. So, jetzt aber Schluss mit dem Sarkasmus. Ihr wisst, worum es geht. Wahrscheinlich seid ihr auch schon irgendwo über die Werbung gestolpert oder über irgendeinen Influencer, eine Influencerin, die euch diese Bullshit-Produkte, beispielsweise von Waterdrop, Drops, Air, Up und wie die alle heißen, schon in die Kamera gehalten hat. Und wie ihr an meinem Sarkasmus schon gemerkt habt, geht es hier natürlich um absolute Bullshit-Produkte, um Dinge, die absolut niemand braucht, die aber natürlich, weil sie produziert werden, weil sie existieren, zusätzlich die Welt belasten. Gerne wird in der Werbung, bzw. von den Influencern davon gesprochen, dass diese Produkte ja so einzigartig seien und so großartig und toll natürlich, wie es in der Werbung eben ist. Aber einzigartig ist an diesen Produkten überhaupt nichts. Klar, ich habe schon gesagt, die sind absolut überflüssig. Wasser trinken kann man auch so. Und dann gibt es da draußen ja tausende, tausende weitere Produkte, tausende Alternativen zu diesen Produkten. Es gibt so viele Sachen. Es gibt ja schon so viele Getränke in Flaschen, die man sich einfach nur äh, schnappen muss im Supermarkt und mitnehmen muss. Ähm, es gibt Sirups, es gibt Tees, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen. Und trotzdem glaubt man, muss man noch mehr Produkte hinzufügen, muss man noch mehr erfinden. Und genau das ist eben dieser große Bullshit. Und genau das ist es ja, was ich auch kritisiere am Kapitalismus bzw. an der Denke der Menschen in diesem System. Denn es geht natürlich nur darum, Geld zu machen, Profit zu machen. Und hinter diesen Bullshit-Produkten stehen ja auch immer wieder tausende Bullshit-Jobs. Da sitzen tatsächlich Leute Tag für Tag an solchen Produkten und äh, schreiben Texte und malen Bildchen und produzieren irgendwelche Sachen und entwerfen irgendwelche Sachen und entwickeln irgendwelche Sachen. Absoluter Bullshit. Und dann wundern wir uns, warum wir in den Berufen, wo wir wirklich Leute bräuchten, niemanden haben bzw. zu wenig Menschen haben. Diese Produkte haben absolut keine Daseinsberechtigung, weil es eben schon tausende Alternativen gibt. Was diese Produkte machen, ist einfach nur einen größeren Fußabdruck, einen CO2-Fußabdruck und noch andere Fußabdrücke zu hinterlassen. Denn diese Produkte kommen ja nicht alleine. Also das heißt, es ist ja nicht nur so, dass beispielsweise bei Waterdrop irgendwie diese billigen Brühwürfel produziert werden, wo natürlich auch Verpackung drumherum gehört oder bei Drops oder bei AirUp dann diese ähm, Pots nennen die sich oder so. Das ist ja nicht nur das, was produziert wird. Natürlich gibt es dahinter... Und das ist eben Kapitalismus. ja. Noch mehr Bullshit-Produkte. Natürlich gibt es dahinter dann noch jede Menge Wasserflaschen und Gedöns und Zeug und hast du nicht gesehen, damit du natürlich in so einer ja, Umwelt drin bist, was diese Produkte angeht und dann nur diese Produkte kaufst. Alles Sachen, die es natürlich draußen schon tausendfach gibt. Ich meine, wie viele Wasserflaschen brauchst du denn noch da draußen? Ja, Das ist absoluter Bullshit. Und dann natürlich diese... Wasserflaschen mit den Gumminippeln zum Saugen dran und was weiß ich was, gibt's doch alles auch schon tausendfach. Aber das allein scheint noch kein Argument dafür zu sein, dass da tatsächlich mal jemand in die Wirtschaft, in den Markt eingreift und sagt, das kann nicht sein, das kann nicht so weitergehen, dass wir unsere Ressourcen für solche Bullshit-Produkte verschwenden, dass wir die Luft verpesten für solche Bullshit-Produkte. Ich meine, dieses Zeug wird mit LKW durch die Welt gefahren, wahrscheinlich auch mit Flugzeugen durch die Welt geflogen oder mit Schiffen verschifft. Für so ein Bullshit! Dabei kommt Wasser aus der Leitung. Gerade hier in Deutschland kommt sauberes, gesundes Wasser aus der Wasserleitung. Leider kommt niemand auf die Idee, wenigstens ein wenig in die Wirtschaft einzugreifen und zu sagen, okay, es muss irgendwo eine Grenze geben, es muss irgendwo einen Stopp geben, es muss eventuell Kontingente geben, einfach für bestimmte Produkte bzw. für alle Waren, dass man sagt, es gibt Kontingente bis dahin und nicht weiter. Alles andere ist einfach nur noch Verschwendung und Zerstörung. Jetzt könnte man natürlich ganz einfach sagen, hey, Moment, Moment, die Konsumenten regeln das doch schon, beziehungsweise der Markt regelt das doch. Nein, der Markt regelt überhaupt nichts. Alles, was der Markt regelt, ist sein eigener Gewinn, beziehungsweise seine eigenen Profite. Alles andere wird nicht geregelt. Der Markt regelt keinen Umweltschutz, der Markt ist nicht fair oder solche Dinge. Das gibt's da einfach nicht. Hört auf daran zu glauben, dass es da irgendwelche natürlichen Beziehungen gibt zwischen diesen ganzen Dingen. Die gibt es nicht. Wenn solche Bullshit-Produkte existieren dürfen, dann weiß man, dass es da im Prinzip keine Grenzen gibt. Solange der Bullshit gekauft wird, dann ist im Prinzip fast alles legitim. Und das ist das Traurige an diesem System. Es kann noch so dumm sein, es kann noch so überflüssig sein. Solange es gekauft wird, ist es im Prinzip legal bzw. legitim. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wir können nicht von... Über 80 Millionen Menschen in Deutschland und von rund 8 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt erwarten, dass sie moralisch einkaufen bzw. dass sie alle vernünftig und überlegt einkaufen. Und alle dann mehr oder weniger gleichzeitig sagen, diese Produkte kaufen wir nicht. Das funktioniert so nicht. Natürlich wird uns das eingeredet, dass es so funktionieren sollte. Aber das funktioniert natürlich bei so einer heterogenen Masse nicht. Wenn 8 Milliarden Menschen im Prinzip Geld zur Verfügung haben zum Ausgeben, dann geben sie es aus, wie sie wollen. Und sind wir mal ehrlich, von rund 52 Wochen im Jahr haben wir in Deutschland rund vier bis sechs Wochen frei. Und die ganzen anderen Wochen... Arbeiten wir durch. Das heißt, wir sind im Alltagstrott. Wir kennen jeden Tag nur die gleichen Prozeduren, also machen wir jeden Tag eben unseren Alltag und wir sind froh darüber, wenn etwas Abwechslung da reinkommt. Und das Problem in diesem System aus Produzieren und Konsumieren ist einfach, dass die größte Abwechslung, die wir haben, tatsächlich leider der Konsum ist. Und wenn wir dann irgendwann nach der Arbeit durch den Laden laufen, durch den Supermarkt laufen beispielsweise und wir sehen ein neues Produkt, dann ist das etwas Abwechslung für unseren Alltag. Und genau so aus dem Bauch heraus entscheiden viele Menschen, wenn sie neue Produkte sehen, bei ihrem Einkauf. Lasst euch also daher bitte nicht mehr einreden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher das alles steuern, vor allem mit ihrem Geldbeutel. Nein, das ist nicht der Fall. Wir werden gesteuert. Wir werden gesteuert von den Unternehmen und vor allem von unserer Umwelt, von unserem Alltag und durch das Marketing. Wir werden wahnsinnig beeinflusst durch das Marketing. Wenn wir zugelabert werden, gerade die jungen Menschen jetzt auf, in den ganzen sozialen Netzwerken, dann kriege ich das ja auch mit, dass diese Sachen fruchten, dass das funktioniert. Wenn da zum Beispiel diese andere Bullshit verkauft wird, dieses Why-Food, dieses Shit-Food im Prinzip, dann sehe ich da draußen jede Menge junge Menschen, die sich dieses scheißteure Zeug kaufen, mindestens 4 Euro pro Flasche, da könnten sie sich genauso gut einen Liter Biomilch kaufen und irgendein Obst dazu und werden tausendmal gesünder dran. Nein, sie kaufen diesen Scheißdreck, weil sie halt so einen Lifestyle führen. Braucht kein Mensch absoluter Bullshit, aber es wird trotzdem produziert und das Marketing macht eben was mit unseren Köpfen, mit unseren Hirnen. Und die jungen Menschen, vor allem junge Menschen, kaufen dann so einen Rotz. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun und die sind auch nicht so blöd. Das Problem ist einfach diese Umwelt, diese Wirtschaftswelt, die komplett auf diese diese Konsumschiene ausgerichtet ist. Letzten Endes bedeutet dass das, dass hier Argumente wie kann doch jeder kaufen, was er will mit seinem Geld, hier einfach nicht funktionieren. Wir stellen in diesem System Bullshit-Produkte her mit Bullshit-Jobs, die keiner braucht. Aber dafür entnehmen wir dem Planeten wertvolle Ressourcen, fahren das Zeug mit irgendwelchen dreckigen Lastern durch die Welt oder Fliegern oder sonst was und wundern uns dann, dass es dem Planeten immer schlechter geht. Und ich weiß, die Diskussion dreht sich dann oft um die bösen, bösen Autos und fliegen sollte man nicht mehr und und und. Was wir komplett vergessen, beziehungsweise was kaum Thema ist, ist tatsächlich die Wirtschaft, die Produktion an sich, das Ganze, was wir da draußen betreiben. Warum da draußen diese riesigen Fabriken stehen, warum da draußen immer mehr LKW durch die Gegend fahren. Es ist unsere Wirtschaft, die verdammt nochmal immer weiter wachsen muss, aus welchen Gründen auch immer, aus Gründen der Gier in erster Linie. Dabei haben wir hier schon so unglaublich saudumme Produkte, also wirklich absolute Bullshit-Produkte. Wir wissen alle, wie man Wasser trinkt. Und verdammt nochmal, wenn dir Wasser nicht schmeckt, wenn du irgendwie einen Geschmack dazu brauchst, wie gesagt, es gibt Sirus, es gibt Tees, du kannst dir ein paar Tropfen Saft reinmachen, du kannst an der Zitrone lecken und dann Wasser trinken oder an der Zitrone schnüffeln von mir aus, dann hast du das gleiche Prinzip wie bei Erb und diesem ganzen Bullshit. Kannst du ja alles machen, ist doch schon alles da, da brauchst du doch nicht noch weitere Bullshit-Produkte, die einfach nur am Ende alle irgendwann Müll sind, wie alles andere, was der Mensch produziert. Da muss man sich endlich im Klaren sein, dass dass alles, was wir tun, alles, was wir produzieren, am Ende Müll ist. Und es gibt da draußen kein einziges von Menschen gemachtes Produkt, das irgendwie klimaneutral sein könnte. Das gibt es nicht, das existiert nicht. Und ich würde mich freuen, wenn es tatsächlich auf TikTok, auf YouTube, Instagram oder wo auch immer einfach mehr von diesen Videos gäbe, die den Menschen nicht irgendwie einen Scheißdreck verkaufen wollen, sondern einfach sagen, Moment, halt mal kurz an, Denk mal darüber nach, was hier passiert. Wie eben dieses Beispiel, den Menschen, so wie wir ihn kennen, gibt es schon seit rund 2 Millionen Jahren, beziehungsweise den Homo sapiens seit 40.000 Jahren, habe ich ja am Anfang schon gesagt. Und da war das ja wohl nie ein Thema, dass Wassertrinken irgendwie problematisch sein könnte. Und auch im Jahr 2023, verdammt nochmal, ist das Wassertrinken nicht problematisch. Und wie gesagt, es gibt Lösungen für Wasser ohne Geschmack und Wasser läuft aus der Wasserleitung. Gesundes, sauberes Wasser Warum brauchen wir diese Bullshit-Produkte dann? Nein, wir brauchen sie nicht. Aber irgendjemand da draußen braucht Geld, irgendjemand will Profite machen. Und jetzt sage ich euch noch was, warum solche Unternehmen wie y -Food und Waterdrop Drops, eher ab und wie, wie sie alle heißen, diese ganzen Bullshit-Unternehmen, warum die überhaupt existieren? Ganz einfach. Da draußen will jemand natürlich in erster Linie Kohle machen. Außerdem gibt es da draußen noch viele Menschen oder einige Menschen, die die sehr viel Geld besitzen. Millionen, Milliarden. Diese Menschen haben ständig Angst, dass ihr Geld irgendwie schrumpft, irgendwie weniger wert wird. Ja, dabei haben sie so viel, das könnten sie in 100 Leben nicht vernünftig ausgeben. Aber diese Menschen haben eine solche Angst und brauchen irgendetwas, wo sie ihr Geld investieren können. Und sie tun ja dann auch immer so, gerade bei solchen Sendungen wie ähm, Höhle der Löwen heißt das, wollte schon sagen König der Löwen, ähm, da tun sie ja immer so, als wären sie die Weltenretter und äh, Krösus und oh, so großzügig und überhaupt. Nein, diese Menschen haben einfach wahnsinnige Panik, dass ihr Geld weniger wird. Also müssen sie es irgendwo reinstecken. Also wachsen dann irgendwann auch durch Investitionen solche Bullshit-Unternehmen tatsächlich in die Höhe. Und diese Leute verdienen dann was daran. Diese Leute verdienen sich dumm und dämlich an Umweltzerstörung, an Bullshit-Produkten. Es ist unglaublich. Darum geht es doch am Ende den, den ganzen Leuten nur. Und um irgendwann vielleicht auch von irgendeinem großen Konzern aufgekauft zu werden, dann gibt es halt noch ein paar Millionen und Milliarden extra. Das steckt im Prinzip dahinter. Nichts anderes. Und ich finde es, ehrlich gesagt, absolut verrückt, wenn dann Menschen, die solche Unternehmen aufziehen oder solche Erfindungen machen, dann irgendwie auf Händen getragen werden und dann umschwärmt werden und wie toll das ist und dass sie sich selbstständig gemacht haben und start gegründet haben und du bist ja nur neidisch, weil du das nicht geschafft hast. Ich möchte den Planeten nicht zerstören, verdammt nochmal. Wir haben da draußen schon Millionen Bullshit-Produkte, die wir nicht brauchen, die den Planeten absolut ausbeuten. Und hier werden Menschen gefeiert, weil sie, naja, weil sie Geld verdienen, weil sie extra viel Geld verdienen. Absolut krank, dieses System. Dieses System ist einfach so pervers und niemand traut sich da rein zu grätschen. Dabei ist es ja im Prinzip schon, ich glaube, wirklich zu spät oder fast zu spät, hier noch was dran zu ändern, denn wir bräuchten einen riesen Umschwung. Müsst, wir müssten uns wirklich um 180 Grad drehen, damit dieser Bullshit endlich ein Ende hat... und damit dieser Planet und wir als Menschheit noch eine Zukunft haben. Und zum Schluss würde ich gerne von euch wissen, wurdet ihr schon mit dieser Werbung, mit diesen Influencern konfrontiert? Habt ihr eventuell schon einige dieser Produkte gekauft? Wie gesagt, es ist nicht euer Problem, dass ihr das gekauft habt... Dann erzählt uns doch was darüber. Ich kenne auch Personen, die schon dieses Produkt gekauft haben, einfach wie gesagt, weil es da war, weil sie gedacht haben, okay, was Neues, ich nehme es mit. Gebt uns eure Erfahrungen dazu. Und an dieser Stelle sage ich wie immer vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Abo da und bleibt vernünftig.